Ökoprodukt, ein Einweg-Holzlöffel von der Firma Silver Birch. Die Produkte werden in Kartons a 2500 Stück geliefert. Wir öffnen den Karton und drinnen Einzeltüten a 50 Stück. Andere Verpackungsarten sind ebenfalls möglich. Schauen wir uns den Löffel genauer an. Das Holz, es sieht einfach toll aus. Glatt, hell und kein Grat. Mit einem solchen Löffel können Sie Müsli, Eis oder Dessert essen. Sie können einen Holzlöffel für Ihr Unternehmen direkt beim Hersteller kaufen. Es ist viel günstiger. Außerdem können Sie die Produkte personalisieren und Verpackungen wählen. Fragen Sie den Wert Ihrer Bestellung direkt an auf stick-production.com.